Ist Kanton Luzern. Da kommt wieder ein Zug. Und da vorne macht die Ilfis wieder. Einen großen Bogen. Und da ist das Tal so eng und die Hügel rechts und links so hoch, dass die Sonne keine Chance hat, darüber zu kommen. Ist also hier recht früh schattig. Jetzt überquere ich die Ilfis wieder. Aber heute zum zweitletzten Mal. Übrigens, da ein bisschen weiter unten fließt die Ilfis in die Emme. Da vorne. Ist noch eine alte Holzbrücke. Und da runter weitet sich das Emmental schon wieder. Ich gehe jetzt auf diese Seite da runter. Und da habe ich jetzt einen von den wenigen Aufstiegen von heute. Aber es geht schon fast gar nicht hoch da. Es ist gar nicht schlimm. Da unten nochmal die alte Brücke. Da vorne schon die Cambri-Fabrik. Die stellen Biskies her für ganz Europa. Und das Dorf heißt Trubschachen. Und da an den Seiten oben hatte es schon fast kein Schnee mehr. Oder hier doch noch ziemlich viel auf der Schattenseite. Trubschachen vorne wartet auch schon wieder ein Zug. Und ich habe da jetzt doch noch ein bisschen einen Ausstieg. Das sind da ziemlich steile Gräben. Da vorne sehe ich auch noch was Interessantes. Und zwar diese Tanne hat sich beim Wachsen gedreht. Es ist noch ein schöner Pfad da oben durch. das hätte ich jetzt mir nicht so schön vorgestellt Und da unten haben wir schon wieder die Ilkis. Oh. Aha. Jetzt ist ziemlich viel von den Bäumen runtergekommen. Das da oben ist sicher auch Sturmholz. Und da bin ich fast wie von der Cambri-Fabrik. Ich werde da jetzt ja Tubschachen ein bisschen umwandern. Mein Weg hört ja heute erst in Langau auf. Oh, jetzt geht es noch eine Treppe hoch. Und da wäre noch ein Bänkel. Aber ah, da habe ich jetzt keine Lust drauf zu sitzen bei diesem Schnee. Und da oben ist auch wieder Holz am Boden. Und da ein Blick nach Trubschachen. Auf diese Brücke dürfen nur gleichzeitig fünf Personen sein. Von da bin ich jetzt gerade runtergekommen. Da könnte man zum Bahnhof. Und ich gehe jetzt noch hier durch. Da auch wieder verschiedene Wege. Schön aus, wie die Sonne da noch rein scheint, in Rufsachen. Jetzt doch die ist schon ziemlich viel Wasser, wobei so weit ist es ja auch nicht mehr, bis sie in die Emme fließt. Aber letzten Sommer hatte sie fast kein Wasser. Ein Blick zurück. Das sind die letzten Häuser von Klubschachen. Und jetzt habe ich sogar noch ein bisschen Sonne. Schön. Da auf der anderen Seite ist die Bahn wieder. Jetzt geht alles da. Weiter der Ilfis entlang. Da ist doch eine ziemlich große Wasserschwelle. Da ist erneut wieder so eine alte Brücke. So wieder eng. Die Sonne kommt wieder nicht runter. Da ein mächtiger Baum. Da hoch. Da ist wieder Schatten. Eine schöne Brücke. Jetzt gehe ich da. Wieder weiter, diesen schönen Weg. Jetzt habe ich schon Berau erreicht. Das ist diese Ortschaft da drüben. Und da vorne, diese Häuser, das ist schon Langnau. Aber also nicht mehr so weit. Und von da hinten komme ich jetzt her. Ja, Bedau ist moderner geworden. Sind größer auch. Da viele neue Häuser gegeben. Da vorne habe ich jetzt schon Langnau in Sicht. Da drüben noch die letzten Häuser von Börau. Da ist auch wieder so ein großer Graben, ein großes Bauernhaus. Und da vorne Langnau in Sicht. Mein heutiges Etappenziel. Ganz schön da der rechten Seite die Elfis. und da sieht man auch wie hoch das die ab und zu kommt. Hier an diesen Essen da. er auch nicht immer so ruhig wie jetzt. Ein Blick zurück. Und da kommt schon das erste Gebäude. Besser gesagt größere Gebäude. Da auf der linken Seite von der ist von Langnau. Da geht jetzt der Weg unter dieser Brücke durch. Das ist ganz typisch, diese Brücken für das Emmental. noch eine größere Schwelle und da draußen sieht man sogar noch ein Stück größeres Holz. So, jetzt geht wieder. Noch eine. Auffallstraße. Da ja, finde ich eine große Anlage da. Das ist hauptsächlich ein Neubauviertel von Langnau. ist da noch der letzten Abschnitt diesem Hang entlang und dann geht es Richtung Bahnhof das ist noch aus einem Film und da muss ich jetzt noch hoch und da vorne hat es ganz schöne Eiszapfen. Gut, steige ich halt noch diese Treppe hoch da. Und schon bin ich oben. Und da kann ich natürlich schon wieder runter. Noch ein großer Tritt. Ich bis jetzt noch einen schönen Waldweg zum Abschluss. Übrigens heute war ich der einzige Wanderer. Ich habe Leute schon angetroffen, aber die sind entweder mit dem Hundgasse gegangen. Und du warst waren Einkaufen, aber Wanderer hatte es bis jetzt keine. Da vorne, die große Halle, ist übrigens die Ilvis Halle. Der Stammsitz von den SCL Tigers. das ist ein kleines Glücklich und da kommt sogar noch ein bisschen Wasser runter Hier hat es sogar noch Kunstbauten. Das hätte ich jetzt nicht erwartet davon Langnau. Solche Brücke. Ha, noch interessant. Dann noch lang. Sowas vermutet man doch in den Bergen und nicht da in Langnau. Und da drüben scheint noch schön die Sonne. einen Blick zurück. Da vorne sieht man jetzt schon die große Brücke, die ich jetzt dann überqueren werde. Und da gibt noch ein paar ganz schöne Eiszapfen. Da werde ich jetzt auch die Ilfis für heute verlassen und ungefähr zwei Kilometer von da entfernt fließt sie dann in die Emme. Es war eine ganz ganz tolle Wanderung, sehr viel Abwechslung und überhaupt nicht langweilig. Jetzt der letzte Schluss war noch sehr interessant. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und mich so virtuell begleitet habt auf dieser tollen Wanderung. Vielen Dank. Die letzte Aufnahme von der Ilfis für heute. Jetzt habe ich den Bahnhof erreicht und hier beende ich jetzt auch meine Aufzeichnungen.